Ja, bin. Komm zur Bank? Meine Bank. ist offen. Ja. Äh, oh Junge, ich wurde gerade von meinem eigenen Karren überfahren. <lacht> Junge, jetzt bin ich wieder zurück... <lacht> oh, ich bin gestorben. Hallo. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute... Mercedes spielen und wir werden uns äh, auch uns auch gleichzeitig das neue. Hey. Junge, es ist ein Mörder! Was willst du komm her? <lacht> <lacht> ja, wir werden uns genau das, gleichzeitig genau äh, das neue Update anschauen, Plains, äh, ja und ich werde gerade verfolgt von einem Psychopathen. Junge, Voll, was ist da los? Schaut schaut dieses okay. an, Junge, was ist da los? <lacht> ja. Haben Keycard los! Ja, Mann. Ja, Mann, ja, Mann. <lacht> <Hey>. <lacht> In die Knarre, in die Knarre, die Knarre. Nein, nein, Jeff, nein! Nur die eine Schuld! Nur, nur deine Schuld! Nur deine Schuld! Nein, und hat es dich verdient! Los! Flieg! Flieg! Flieg! Flieg! Jeff! pick dich doch noch mal! Fick dich! Fick hey, dich! Ja, ich hab einen! Mhm. Dennis! Ich weiß nicht wo also, du bist, oder? Ich bin draußen! Ich bin draußen! Ich kann nicht mehr! Rein. Nein! Los! Los, Junge! Los! Fall auf! Junge, fall! Fall, fall Junge! Ja! Yeah! Also ja, wie gesagt, das Video geht um, um das Flugzeug, äh, wo halt jetzt draußen ist. Wir wissen jetzt nicht, nicht, nicht gerade, wo es ist und ich glaube, wir haben nicht mal so viel Geld für so etwas. Ja, get so wrecked, Jeff! Jeff get wrecked! Dennis ist auf jeden Fall bei Peter Kakino, glaube ich. Ja. Nein, ich bin noch, noch, noch im Casino. Noch nicht? Oh, dann bist du bei den Chirurgie. Okay. Ich habe irgendwie auch keine Lust zu äh, Casino. Ja. Junge, bist du immer noch im Prison oder so? Ja, du bist immer noch im ja. Prison. <lacht> nice Karre, Bist nur, wenn, wenn, du was für Machst Flugzeug? Ja, sie haben ein Flugzeug hinzugefügt. Du bist Kind. <lacht> du dummer Hund. Oh, meinst du mein oh yeah? Boah, ich bin schnell, Junge. <lacht> Oder hast du das gerade? Ja, ja, ich bin da reingegangen. Doch! Im timing ist ist besser so. Wo bist du, Lan? Ich bin gerade links. Lachs nicht, Jeff! Ja, okay. Aha, ihr seid da drinne. Okay, okay, Verpiss dich! Kommt hier niemand drauf! Junge, ich hab den Geheimgang genommen! Oh, Junge! Ich weg! Also so, dein Geist ist gestorben, also wo der Rest hier hast Jeff, bitte, lass mich leben! Es ja, ist, ist Jeff! Denkst du wirklich, der lass dich leben, ne? Jeff, bitte du Money Willst du Money for, money for free? Ja, normal ungefähr. Oh Junge, nein! Los Junge, los! Oh. Alter! piss dich, dich! Ja. Alter, sonst gibt's. Alter, so ein Kip -Kip nicht so rum, Alter! Ja, wo bist du? Ja Junge, ich hab erstmal Bank ausgeraubt. Alter, wie kommst du da oben noch? Ich... Komm rauf! Ja. Oh mein Gott, da kommt ein Superheld! Ich finde irgendwie Mad find die besser als Jayback, weil man bei, also bei richtig viele Orten ausrauben kann. Bei Jayback kannst du ja nur drei Orte ausrauben. Also ja nicht nur drei. Nein, kommt, ja. ja, noch mehr, aber das sind ja nur kleinere Laden. Hol deine Kachel, Mann! Ja, Mann! Ja. Ui! Ui! <lacht> <lacht> <lacht> Alles klar, gib mir jetzt Ja, gib mir mal das Foto ganz schön, ne? Boah, Junge! Schau dir diese Scheiße an! Sie haben einen Nacht. Oh, Junge! Oh, das Scheiße. Das ist das ist oh, warte gut, was? Junge, verpiss dich, Mann! Ja, ich bin gestorben! Boah, sie haben sogar einen neuen Skin, Junge! Iron Man! <lacht> das ist eine Glatze, Stimmt. Junge. Oh, Junge. <lacht> <lacht> Was war das gerade ey? Nein, nicht schon wieder. Schau mal diese Chats an. Das ist ein. 4 Millionen. Bitte. Und der und der kostet 6 Millionen. Das ah, das ist ein Wahak. Wow Boah, war das ist ein, ein Nighthawk. Junge, das ist ja das ist ja obergeil. Lass wieder prisoner, okay? Du machst mir lieb, machtest du nicht lieber die Prisoner äh, zerstören. Ja, Jojo, fuck him ab! Mhm. Ja, nice gemacht. Oh, wow, da ist jetzt auch dran. Da hat jemand drinne! drinnen! ihn um! Warte. Ich hab versteckt versteckte in der. Wow. Wow. Warte, ich... Hab ihn gekillt. Boah, hat das viel gegeben. Junge, da ist ein großer Flugzeug in der Luft. Hä? Wo? Da oben. Komm mal rauf. Ach, jetzt. Digga. Macht der Atomverbot oder was? Ne? Nein, nein, hat Raketen etwas. Nice. Hab ihn gekillt, Junge. noch einer? Ja, aber äh, in der Tür, ne? Ja, hast also du versucht rauszugehen, ne? Ja Mann! Junge, der andere versteckt sich. Die die Hang, mhm, Junge! <lacht> geht jemand Pyramide ja, oder was? Nein, aber es kommen die meisten. Da also, warten wir. Also da versteckt dich irgendwo. Niemand sieht mich hier. Da. Ah! Gehst <lacht> du, du mich? Ja, dich Komm hoch, komm hoch, Junge NEIN warte, warte, Nein, da nein. kommt noch einer Nein Komm her, Lappen. Mein, dieser Lappen noch noch Folg ihn Alter, der Typ ist gestorben, Junge Hinter dir Ah oh, NEIN Junge, wir sind so bott! Nein, lass mich raus, lass mich raus, Junge. Haben Kigat! Wo bist du? Ja, Digga, ja. Los, los, los, los! Los, rein, rein, rein, rein, rein. Mach schnell! Rauf, rauf, rauf, rauf, rauf! Du bist rauf, du bist rauf! Junge, hatten wir so mal ein Glück. Ich geh raus! Ken, ihr macht Geld, Junge. Ah, Junge, ah. es gibt jetzt einen anderen Weg, ins Juwelier zu gehen, ne? Ja, ich weiß, ich schon Ich bin ja voll mit, Junge. Ich ich Oh, Junge! Nein, werfen hat's Ich wurde ich von ich komme, ich überfahren. ich komme, ich komme. Kennt er halt. ja. Ja. Oh, Junge, ich wurde gerade von meiner eigenen <lacht> Ich bin äh. wieder zurück. Oh, ich bin gestorben. Junge, bitte behalte das Geld. Bitte behalte das Geld. Ich hab das Geld. nicht bekommen, Junge. Was ist da los? so fucking super Junge. Stirb, Junge. Piss, Verpiss dich mal. Ja. Ich bin Ja. Ich schon. ne? Spaß. die Heldenauto ab, der hat sich auf Auto. Ja, ist eine Art Komm her! Guck mal, der schreibt halt. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Mann! <lacht> Ja, alle Hände in die Luft. Warte, komm mal bei mir rein. Die teilen aber da. Ja, bevor das werde ich schnell das Video beenden. Alles klar. Ja, okay. Leute, wenn euch diese Folge dies gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal. Und wenn ihr auch Lust habt, äh, halt. Mehr zum spielen dann kommt join mein discord server und ja gebt ein like da abonniert den kanal und ciao